Eine Midsommerparty, ich war der letzte Gast, ich wollte gerade... Hand in Hand Ich geh, da hörte ich dich sagen, du hast Merkur noch nicht gesehen. Bleiben.